Yes, yes, yo, herzlich willkommen zum ComCom, -Com, zur tollen Fashion-Folge. Wir haben uns die schönsten Kommentare rausgesucht, die geilsten, bewertesten, die am hübschesten für uns anzusehendsten und werden damit jetzt mal loslegen. Wir wollen auch gar nicht äh, Zeit verschwenden, deswegen fangen wir mit dem meistgelikedesten Kommentar an, der erneut von Kairo Camel kommt. Wieso erneut? Äh, Kairo Camel hatten wir schon mal in einer anderen ComCom-Folge. Aber mit dem bestbewertesten oder einfach so? Ach. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ach der Chris. Kairo Kamel schreibt auf jeden Fall, Jungs, lasst euch nicht sagen, Komplimente und Tür aufhalten und so geht immer. Ja, das ist doch wunderbar, dass du das bestätigst. Ich finde es cool und werde es weiterhin tun. Du bist schön. Danke. Ich mag dich. <lacht> Alrun85 vor drei Tagen sagt, ich kann Highwaist Hosen leider nicht ausstehen. Problem daran, es gibt keine anderen Hosen mehr. Zu kaufen. Echt ist das so, ja? Ich, ich weiß nicht. Ich, ähm ich habe jetzt gehört, es gibt auch diese Mom-Jeans, ich glaube die heißen so, also die die so diese quasi die, die Boyfriend-Jeans sind, so die ganz breiten und so. Ja. Aber Highways gibt es nur noch zu kaufen? Oh, als ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich lasse ja immer einkaufen jetzt von meinen Sklaven. Achso. Ähm, es gab eine Zeit lang, wenn du Männer-Jeans kaufen wolltest, gab es... Nur diese Skinny-Fucking-Jeans, wo ja. ich mit meinen Oberschenkeln nie reingepasst habe. So hm. eng geschnittene Hosen. Äh. Nee, habe ich total mitgemacht, den Trend. Ich hab Ja? Nicht, ja, richtig. Wie, ich seh, wie eine Leggings-Froschmann mache ich mit. <lacht> ja. <lacht> Wir haben übrigens, äh, fällt mir jetzt in der Nachbearbeitung von äh, Fashion, was vergessen, was unfassbar nicht gut bei mir ankommt. Ach was? Senffarbe. Ach echt? Oh, nee, ich habe neulich in der Bahn... Nö, was? Ja. Weil du an Essen denkst dabei. <lacht> ich mag gar keine Senffarbe. Aber ich finde die Farbe nicht schlecht. Kommt, kommt drauf an, wie du es kombinierst. Wirklich? Ja, hundertprozentig. Wirklich, magst du gar nicht? Eure Chance hier drunter. Wirklich, ich würde gerne eure Meinung wissen. Senffarbe? Funktioniert das? Nee. Zenf ich hatte eine mit einem senffarbigen äh, Trenchcoat, mit senffarbigen <lacht> äh, Strümpfen, also Strumpfhose. Hm. Äh, nee. Hast du dir gedacht, da würdest du gerne mal deine Würstchen reinstecken? <lacht> ich wollte sie auf mein Würstchen <lacht> legen. Der nächste Kommentar kommt von Gina, Lisa Wild. Äh, <lacht> Lisa schreibt: Alter, wenn man Sandalen trägt, dann braucht man doch keine Socken. Klärt mich da mal bitte auf. Würde euch das gefallen? Ja, klär sie doch mal auf. Nee, habe ich noch nicht verstanden. So, äh, ja. Flipflops mit Socken, Sandalen mit Socken. Äh, finde ich schlimm. Ich finde es manchmal sogar schon grenzwertig, wenn, wenn man kurze Hosen trägt. Und so diese Socken so prägnant in den Sneakers sieht. So, ich finde immer, es gibt... Ach echt, ja? Ja, so das so... Ich weiß nicht. Also Sandalen mit Socken, ey, nee. Also findest du, ich hatte früher eine Modesünde dann anscheinend, deiner Meinung nach? Ich habe, ähm, als ich früher Basketball gespielt habe, so hohe Socken angehabt. Das, das ist geil, das ist geil. Drin? Hatte ich auch. Hatte ich auch. <lacht> ja? hatte ich auch, wirklich, ja. Okay, cool. Das, das ist cool. Das ist schon wieder, das ist schon wieder äh, 70er Jahre äh, Oldschool. Unsere liebe Nadde Fanny schreibt, Highwaist Jeans tragen auch ganz viele zu normalen Shirts, weil sie Bauchfett ganz gut kaschieren. Ja, ist doch großartig, oder? Ja, bestellen? Bestellen. Gibt es Highwaist Jeans für Männer? Ich hoffe es. Highwaist Jeans, dicke Männer. Ja. Kommen wir auch schon zum letzten Kommentar und zwar von der lieben Marike Oeffinger. Sie schreibt: Hey, und die Evolutionssache mit den roten Lippen kann ich mir schon vorstellen. Ähm, du hast eine Evolutionsgeschichte erzählt, ne? Ja. Wo, ist, wo kann man die finden? Die findet man überall. Das ist Common Sense, würde ich sagen. Ja. Ich meine bei uns. Wo kann man die bei uns Ach, finden? Ach, bei uns finden. Ja, ich glaube, die ist im 1 von 2 Video bei Fashion. Fashion-Videos angucken. Fashion-Videos, ja. Also offensichtlich hast du wirklich Menschen davon überzeugt, dass es, äh, dass es stimmt. Bist du 100%, ist die 100%ig confirmed, die Geschichte, die oder hast du dir die über, äh, ausgedacht? Die ist 100%ig confirmed, da kannst du mir vertrauen. Schwierig mit dem. Ja, besten Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns doch einen Daumen und äh, abonniert unseren tollen, wunderschönen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und sagen tschüss und Shine on.